Gut. ich bin auf dem Klo eingeschlafen und nach zwei Stunden wieder erwacht. Was kann ich nun tun, um durchzuschlafen? Na, ich sage einfach sitzen bleiben. <lacht> oder? oder? Man, man sollte sich äh, um mhm. das Klo herum so eine Dingens machen, so mit Kissen oder so. Dass ja, man, so eine kleine. ist schön gemütlich. Ist. So eine kleine Kissenlandschaft. Ja, Kissenlandschaft. Und